So, schönen guten Tag Leute! Und zwar benutze ich hier dieses äh, Programm Mulab und äh, habe folgendes Problem. Ich habe hier einen MUX-Modulator im Ton drin und würde ganz gerne hier in den MUX-Modulator ein Step Sequencer einbauen. Leider ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, äh, wie das funktionieren soll beziehungsweise wie man auch selber einen Mux-Modulator ansetzt. Ich kann es ja mal kurz hier rausnehmen. Mux-Modulator. Hier, ja. Jetzt habe ich hier die beiden Dinger und weiß nicht, wie ich hier äh, anfangen kann, Effekte reinzumachen in dem fertigen Ton hier schon, den ich äh, produziert habe. Und oder auch hier mit einbauen kann, den Step Sequencer. Ja, je nachdem. Wenn mir da einer äh, helfen kann, bitte einfach unten in die Kommentare schreiben, ja, wie das Ganze halt funktionieren soll. Weil ich hier halt dieses tun möchte. Gut, ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank schon mal und ähm, ja, dann bis dahin.